Der letzte Referat hält, wie erwähnt, äh, Dietmar Adam von der CSI Consulting äh, mit dem Titel Fallstricke bei der Definition und Bewertung von Qualitätskriterien. Ähm, Dietmar Adam hat äh, die Feststellung gemacht, dass bei gewissen Evaluationsteams der Eindruck entsteht, dass das Evaluationsergebnis vor allem vom, vom Preiskriterium beeinflusst ist, vom streng mathematisch bewerteten Preiskriterium ähm, und dass äh, die anderen Zuschlagskriterien eine weniger wichtige Rolle spielen und weniger ausschlaggebend sind. Ähm, damit so eine Situation vermieden werden kann äh, und auch weitere Erfolgsfaktoren bei der Bewertung und der Formulierung und auch der Gewichtung der Zuschlagskriterien, das ist der Inhalt äh, des folgenden Referats. Ja, vielen Dank, Andrea, für die, für die Einleitung. Ähm, willkommen zum dritten Vortrag äh, der Fachsession äh, heute. Ich würde einleiten, vielleicht ähm, ja, den, den Ball aufgreifen aus dem ersten Vortrag, die zwei Perspektiven, äh, Schafferin und die Anbieterin, und möchte vielleicht starten mit einer kurzen Umfrage, äh, wer im Publikum welche Perspektive primär im Alltag einnimmt. Äh, so kann ich vielleicht den Vortrag noch etwas äh, schärfen äh, und hier das Publikum auch bestmöglich äh, eben abholen. Insofern vielleicht äh, starten wir mit der Anbieterin. Wer nimmt im Publikum primär? die Perspektive der Anbieterin oder ich primär eine Anbieterin äh, im Berufsalltag. Das ist der etwas kleinere Teil, aber relevantere Teil, sage ich mal. Äh, vielleicht Gegenfrage äh, als, als Check, äh, werden ihm primär die Perspektive des, äh, der Ausschreibungsstelle, der äh, der Auftraggeberin äh, ein. Also das ist gerade der größere Teil, ähm, auch wichtig, äh, sag es mal so. Ähm, gut, ja. Ähm, starten wir rein in den Vortrag. Äh, Thema sind äh, Fallstricke eben in der ähm, ja, äh, Evolution äh, und Ausschreibung äh, mit Fokus auf die Qualitätskriterien. Äh, und ich möchte starten mit einem mit einem anschaulichen Beispiel, wo wir immer wieder feststellen ähm, im Zuge unserer Erfahrung als ja als unterstützender Dienstleister für ausschreibende Stellen. Ähm, ja, dass sich Evolutionsteam schwer tun äh, in der Bewertung ähm, und auch eine gewisse Frustration mitunter erleben, wenn ihr Spielraum ähm, limitiert ist äh, oder eingeschränkt ist äh, und das Gefühl einfach auftritt. Ähm, ja, die Qualitätskriterien sind nicht, nicht ausreichend, ähm, der, der Einfluss ist zu gering der Qualitätskriterien. Das ist mal der Start, äh, dass hier eine gewisse Verzerrung äh, festgestellt wird. Des Weiteren, ähm, nächster Punkt, äh, möchte ich gerne die bekannten Fallstricke ähm, vorstellen, die wir als, als Berater, äh, die unsere Kunden ähm, hier sehen ähm, in, der, in der Praxis, äh, in, der, in der Ausschreibungspraxis. Das bezieht sich auf die Definition der Beschaffung. Ähm, das geht dann über in die Offerterstellung. Das ist dann primär die Perspektive, die die Anbieterin äh, hier entsprechend einnimmt und schließlich dann die ja, dritte Phase, sage ich mal, ähm, die Evaluation ähm, und den Vertragsabschluss wiederum äh, primär aus der Sicht ähm, des, ähm, der äh, ausschreibenden Stelle. Und als dritten Punkt äh, möchte ich die Lösungsansätze äh, ausführen, die wir hier sehen äh, in diesem Bereich, äh, die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben äh, und schließlich die Wege aufzeigen zu einer konsistenten Qualitätsbewertung und eben auch einer differenzierenden Qualitätsbewertung, die nicht primär den Preis hier einbezieht, also ganz im Sinne des neuen äh, Beschaffungsrechts äh, in der Schweiz. Ja, was, äh, wie so, so ein, ein Beispiel aus, äh, wo hier eine ähm, ja, gewisse Verzerrung mitunter ähm, zu erkennen ist? Ähm, wir haben hier drei exemplarische Anbieter mal ähm, äh, Dargestellt, einen preisgünstigen Anbieter, einen Anbieter, der hier Preis und Qualität hier in einem sehr, sehr balancierten Verhältnis in seiner Offerte aufnimmt und schließlich einen Qualitätsanbieter, der ja tendenziell eher höher preisig unterwegs ist. Und wir haben hier eine Preisgewichtung, eine durchschnittliche Preisgewichtung von 50%. Natürlich ist das je nach Beschaffungsgegenstand anders ja, zu gewichten. Angesetzt und entsprechend auch Lösungsrezept und Usability hier mit 30 und 20 Prozent gewichtet in diesem Praxisbeispiel. Wir führen die Evaluation durch und bewerten die Offerte. Beim Preis haben wir natürlich. Ja, anhand des gewählten Verfahrens hier eine Ausschöpfung des Bewertungsbereichs von 100%. Wir haben einen ja, äh, günstigsten Anbieter und wir haben einen teuersten Anbieter. Beim Lösungskonzept sieht es etwas anders aus. Wir vergeben hier exemplarisch 100 Punkte für den günstigsten Anbieter, 260 Punkte für den Qualitätsanbieter und haben hier ähm, im Effekt eine Ausschöpfung des Bewertungsbereichs von 53%. Also ein Typische, äh, typische Ausschöpfung, äh, wie sie immer wieder auftritt. Bei der Usability ist das Spektrum zwischen 100 Punkten und 180 Punkten im Effekt eine Ausschöpfung von 40 Prozent äh, des Bewertungsbereichs. Auf den ersten Blick ist das ein, ein gutes Ergebnis, äh, ein Ergebnis, was uns nicht, was uns nicht stört. Ähm, auch die, ja, dass jetzt in dem Fall der preisgünstigste Anbieter auf Rang 1 ist, äh, Durchaus im Sinne des äh, Beschaffungsrechts, auch im Sinne des Evaluationsteams, äh, im Sinne der äh, Beschaffungsstelle. Auf den zweiten Blick ähm, ja, sehen wir hier doch ein paar, äh, tauchen ein paar Fragezeichen auf ähm, im Evaluationsteam äh, bei den Beschaffungsexperten äh, und diese Fragezeichen möchte ich kurz, äh, kurz ausführen. Und zwar sehen wir hier, ähm, dass im Effekt ähm, die Preisgewichtung aufgrund der unterschiedlichen Ausschöpfung der Qualitätskriterien auf immerhin 68 Prozent ansteigt. Eine effektive Gewichtung von 68 Prozent statt der ähm, ja, definierten Gewichtung von 50 Prozent. Im Gegenzug sehen wir, dass die Qualitätsgewichtung hier um 18 Prozent natürlich mathematisch korrekt absinkt, beim Lösungskonzeption von 30 auf 21 Prozent. Und bei der Usability von 20 auf 11 Prozent. In Summe eben um 18 Prozent verringert. Wir sehen, dass die Gewichtung hier ja, erheblich verzerrt ist. Ähm, ja, mathematisch korrekt, aber eben potenziell unfair ist. Ja. Die Preisgewichtung hat, erhält ein sehr viel höheres Gewicht und entsprechend ist natürlich die Offerte des Preisbewussten, des preisorientierten Anbieters hier im Vorteil. Und das ist eben nur ein, nur ein Beispiel, wie jetzt ähm, ja, die Beschaffungspraxis äh, eben aussehen kann, äh, dass hier potenziell eben Anbieter oder Fährten auf einem Rang 1 platziert sind, äh, die vielleicht ja, bei einer anderen äh, Praxis, bei einer anderen Vorgehensweise eben äh, auf einer anderen Platzierung landen würden. Das kann ein Effekt sein. Ein anderer Effekt kann natürlich sein, ja, dass die, der Vertragsabschluss sich äh, hier als schwierig darstellt, ähm, dass man vielleicht sogar nicht zu einem Vertragsabschluss kommt, trotz äh, Zuschlag, trotz, trotz, trotz äh, korrekt durchgeführten Beschaffungsprozess. Oder dass natürlich, äh, jeder kennt äh, das eine oder andere Beispiel, im, ja, in der Projektrealisierung hier ein, ein, ein Stillstand, ein Abbruch hervorgenommen werden muss, ähm, weil eben hier möglicherweise eben nicht die Qualität ausreichend ähm, zum Zuge kommt äh, in der Evaluation äh, und in der Bewertung. Also das nur als Motivation äh, zum, zum Vortrag und damit komme ich hier bereits äh, zum eigentlichen Inhalt. Äh, ich möchte nun die Fallstricke Phase für Phase hier aufzeigen, äh, die wir sehen, ähm, äh, die unsere Kunden sehen äh, im Ausschreibungsprozess. Und wie gesagt, dann nachfolgend auch Lösungsansätze hier darstellen. Ein Fallstück ist vor allem in Projekten, die sehr fachorientiert geführt werden, dass zu viele Qualitätskriterien aufgelistet werden, definiert werden und hier in der Praxis im weiteren Verlauf sich eine gewisse Durchschnittsproblematik ergibt, indem hier ja, über die diversen Qualitätskriterien hinweg in der Bewertung durchschnittliche Größen hier herangezogen werden und entsprechend eben auch wie einführend dargestellt das Spektrum, das -Spektrum hier nicht ausgeschöpft wird. Im Effekt eine Übergewichtung des Preises, das hatte ich jetzt einführend schon dargestellt. Weiterer Fallstrick, dass das herangezogene Bewertungssystem überkomplex ist, für die Praxis nicht sinnvoll anwendbar ist oder gar mangelhaft ist. Wir sehen im weiteren Vortrag noch ein Bewertungssystem, das sich für unsere Zwecke, für unsere Anwendung hier als sehr praktikabel, pragmatisch erwiesen hat. Das werden wir im weiteren Verlauf noch uns ansehen. Und als letzter Punkt äh, hier dargestellt, ähm, ja, natürlich wie immer eine Challenge, die Auswahl und Definition relevanter Qualitätskriterien, äh, äh, die auf den Beschaffungsgegenstand hier optimal äh, auch passen und entsprechend auch in der Gewichtung natürlich ähm, ja, eine ausreichende Passung haben, ähm, natürlich auf den Preis bezogen, aber auch auf die Qualitätskriterien selber bezogen. Das bezieht sich auf die erste Phase, auf die Arbeitung der Ausschreibungsunterlagen. In der Phase der Angebotserstellung ähm, sehen wir hier, ähm, dass bei einer ja, unsauberen Arbeitung der Ausschreibungsunterlagen potenzielle Anführungszeichen unnötige Rückfragen der Anbieterin auftreten. Ähm, unnötig ist dann die Sicht der, der Beschaffungsstelle, das sehen Anbieter natürlich anders, äh, klar. Sie würden keine unnötigen Fragen stellen, aber der Punkt hier ist, wenn die Ausschreibungsunterlagen sauber erarbeitet sind, auch die Qualitätskriterien hier sauber definiert sind, gibt es hier entsprechend weniger Rückfragebedarf durch die Anbieterinnen. Hier ist Fragerunde im Singular dargestellt. Das können natürlich auch mehrere Fragerunden sein. Den Input haben wir entsprechend gehört im vorgehenden Vortrag. Nächste Punkte: die, Das Qualitätsdesign der Anbieterin respektive die Preisgestaltung ist eben aufgrund dieser Verzerrung, die ich einleitend dargestellt habe, natürlich schwierig. Ja, wenn wir hier sehen, dass die im Effekt das bis zu 20 Prozent, teilweise auch über 20 Unterschied sein kann, wird sich eine Anbieterin schwer tun, ja, die Ressourcen, die Lieferungen so zu gestalten, dass hier ja, genau der Preisrahmen, ähm, der optimale Preisrahmen ähm, aufgenommen wird, ähm, respektiv der optimale Qualitätsrahmen aufgegriffen wird, wie er für eine bestmögliche Offerte hier äh, sinnvoll ist. Und damit komme ich zur dritten Phase ähm, im ähm, Beschaffungsprozess, zur Evaluation ähm, und äh, zum Vertragsabschluss. Wir sehen eben dass der Spielraum der Bewertungsskala häufig nicht ausgeschöpft wird. Wir sehen häufig, dass das Evaluationsteam nicht ausreichend geführt wird. Das bezieht sich insbesondere hier auf die Angebotsbewertungen und im Effekt, dass die Benotung oder die Bewertung der Kriterien häufig sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen, also sprich die Differenzierung der Angebote hier nur ungenügend, ungenügend erfolgt. Es gibt im weiteren Verlauf immer wieder Diskussionen äh, im Zuge des Vertragsabschlusses, weil eben ähm, die Qualitätssicht ähm, auf, das, auf den Beschaffungsgegenstand hier abweicht zwischen der, Beschaff äh, zwischen der Beschaffungsstelle und dem Anbieter. Dass beispielsweise ja, ein, ein sehr preisorientierter Anbieter äh, hier eine andere Sicht entwickelt äh, als eine ja, Beschaffungsstelle, die hier doch eine höhere Qualitätsvorstellung in initial Zahl und auch weitergehend sieht. Und als letzten Punkt, als letzten Fallstrick aufgeführt, das Thema Debriefing. Ja, ein wichtiger Punkt aus unserer Erfahrung, dass hier wirklich die Anbieter in der Breite auch mit, mit detaillierten Inhalten auch ja, aufgeboten werden und Gespräche auch geführt werden. Nicht zuletzt auch mit dem, mit dem Ziel, hier Einsprachen eben äh, zu vermeiden, äh, das Risiko äh, an dieser Stelle äh, zu vermindern. Das waren die drei Phasen, ähm, die äh, ich hier mit bezüglich Fallstricken äh, darstellen möchte. Und ich komme nun im Weiteren äh, zu, den, zu den Lösungsansätzen, äh, die, wir, die wir sehen. Und diese Lösungsansätze sind ähm, ja die Chancen, wirklich nutzen bei der Definition der, der ähm, Zuschlagskriterien bewusst die Anzahl der Qualitätskriterien begrenzen, äh, um nicht genau in diesen, ja, würde man sagen, Durchschnittseffekt eben hineinzulaufen ähm, und hier wirklich eine, eine Auswahl an wirklich differenzierenden ähm, zugeschnittenen Qualitätskriterien eben äh, zu erhalten. Und ich habe das Beispiel schon genannt äh, hier von einem ja, sehr technisch getriebenen Projekt, äh, wo hier 20 Qualitätskriterien hier exemplarisch ähm, definiert wurden äh, und ja, im Effekt eben hier eine wirklich Offerten ja, eingereicht wurden, die, die kaum ähm, zu differenzieren waren äh, in der Evaluation äh, und das sind natürlich nicht äh, Sinn und Idee äh, des äh, Beschaffungsprozesses äh, hier an dieser äh, Stelle. Des Weiteren äh, die Auswahl eines äh, optimalen Bewertungssystems. Äh, ich werde gleich noch ein. Bewertungssystem vorstellen, das wir für sehr praktikabel halten. Hier gibt es natürlich ja, ein großes Spektrum an Bewertungssystemen, auch standardisierte Bewertungssysteme je nach ausschreibender Stelle. Ja, hier ist die Challenge, einfach einen pragmatischen Ansatz zu finden, der hier eine Differenzierung eben ermöglicht. Ja, die Berücksichtigung der Evaluationspraxis, das bezieht sich eben ja, auf die Anbieterin äh, genauso wie auf die ausschreibende die auf die Stelle. Äh, ich denke, das ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Evaluationsteams sind häufig zusammengewürfelt, äh, haben teilweise wenig, wenig Erfahrung, äh, respektive das Erfahrungsprofil ist sehr unterschiedlich je nach äh, Zusammensetzung äh, des Evaluationsteams. Und wie gesagt, hier ist die Erfahrung ähm, einfach die, dass die Gefahr groß ist, dass hier eine, ähm, ja, Verzerrung, sage ich mal, der Qualitätskriterien eben stattfindet. Und drum der Appell äh, eben hier den Bewertungsbereich wirklich auszuschöpfen, ähm, um hier eine saubere Differenzierung eben herbeiführen zu können. Und wie sieht so ein ähm, ja, differenzierendes, differenzierendes Bewertungssystem aus? Ein Beispiel, welches wir sehr gerne heranziehen. Ähm, Entspricht es nicht dem klassischen Notensystem von Note 1 bis 6, wie das vielleicht der eine oder andere aus der Schule kennt. Wir haben hier ein System entwickelt, welches die Notenskala 0 bis 5 heranzieht. Die durchschnittliche Erfüllung sehen wir hier nicht bei der Note 3, haben sie bewusst tiefer gesetzt bei der Note 2. Ähm, hier, das ist die, die minimale Erfüllung ähm, der Anforderungen ähm, aus dem äh, Pflichtneft, aus den Ausschreibungsunterlagen und haben hier eine größere Spreizung ähm, in der Skala von 2 äh, bis 5, also zu einer äh, Note 5 in sehr guter Erfüllung ähm, und haben hier bewusst eben diese Ankernoten 1, ähm, 2 und 5 Dargestellt hier oben, äh, das ist Bestandteil des, des Pflichtenhefts mit äh, Ausschreibungsunterlagen ähm, und dann eben bereits ähm, ja, ein festes Schema, ähm, das hier für die Evaluationsteams eben herangezogen werden kann. Und hier ist die Gefahr eben ähm, limitiert, äh, dass sich in der Bewertung ähm, ja, die Noten sich um die 3, Note 3 exemplarisch herumbewegen oder um die 500 von, von 1000 Punkten ähm, weil eben hier entsprechend die Überfüllung insbesondere bewertet werden kann. Und das ist eben wichtig, dass das bereits in der Definition der der der Beschaffung ein Thema ist, so dass das Evaluationsteam hier auch entsprechend darauf einstellen können und auch die die Anbieter hier das Vorgehen auch kennen und auch nachvollziehen können. Ja, und damit äh, komme ich schon zur Zusammenfassung ähm, meines Vortrags. Äh, die Wege zur konsistenten und differenzierenden Qualitätsbewertung. Äh, was braucht es äh, in drei Punkten? Ähm, es braucht eine aktive Führung des Beschaffungsprozesses, und zwar von der Definition äh, bis zur Evaluation und zum Vertragsabschluss. Das kann ja, getrieben sein durch die, durch die Beschaffungsstelle, ein äh, erfahrener Einkäufer äh, beispielsweise, das kann genauso getrieben sein und geführt sein durch die Bedarfsstelle. Ein erfahrener Projektleiter, exemplarisch ein Team, das kann aber natürlich auch mit einer externen Unterstützung hier herbeigeführt werden. Wichtig ist einfach, dass von A bis Z diese aktive Führung inklusive der Bewertung eben erfolgt. Als zweiten Punkt, die Auswahl und Umsetzung passender Bewertungsmethoden. Hier gibt es ein großes Spektrum. Und hier gilt es einfach, das auf den Beschaffungsgegenstand passende Bewertungsverfahren, die Bewertungsmethode eben auszuwählen und ganz wichtig, nicht nur anzuwenden, sondern wirklich umzusetzen. Das bezieht sich auch wieder auf den ersten Punkt, das Thema Führung im Beschaffungsprozess. Und letzter Punkt, ja, eine Zusammenstellung eines routinierten, diversen Bewertungsteams was eben genau diese Fallstricke, die ich ausgeführt habe, kennt, entweder aus eigener Erfahrung oder eben aus ja, mindestens mal aus der Theorie, aus der Fachtheorie, sodass hier wirklich ja, die Offerten, die Angebote hier auch wirklich differenzierend evaluiert werden können und auch die Verträge schließlich abgeschlossen werden können. Ja, somit äh, komme ich zum Schluss äh, meines Vortrags. Ähm, danke für die, äh, für die Zeit, äh, für die Aufmerksamkeit und freue mich, äh, wenn jetzt Fragen äh, zum Vortrag äh, vorhanden sind. Vielen Dank. Sind Fragen? Ähm, also ich habe eine Frage äh, zu... Zuschlagskriterien, also zum Beispiel größeren Zuschlagskriterien, wie Sie die bewerten, zum Beispiel ein Lösungskonzept, oder? Machen Sie das oder äh, tun Sie das in weitere äh, Kriterien unterteilen? Wie, wie bewerten Sie äh, so ein großes Kriterium? Also das hängt natürlich ab äh, ja, vom, vom, vom Design der Beschaffung. In der Regel empfehlen wir, hier einfach nicht zu granular vorzugehen, äh, nicht... Äh, ja noch zusätzlich 20 Subkriterien äh, zu definieren, die ebenfalls äh, benotet, bepunktet werden, äh, sondern eher, ja, je Qualitätskriterium, hängt von der Größe der Beschaffung natürlich ab, ähm, aber in der Regel das einfach eher summarisch zu bewerten und hier mit dem Innovationsteam äh, gemeinsam einen Konsens zu erarbeiten, äh, das ist eigentlich der Vorschlag, äh, den wir äh, einem Team geben. Vielen Dank. Noch weitere Fragen? Habt ihr auch schon mit Qualitätsbewertungsformeln ähm, gearbeitet, um diese Spreizung im Nachgang herbeizuführen? Es gibt unterschiedlichste äh, ähm, ja, Bewertungssysteme, äh, äh, ja, Prozentenmethode nur als ein nochmal komplett anderes ähm, Methode äh, genannt. Wir untergehen uns an den Best-Practice-Fällen, die die Kunden in der Regel haben äh, und bringen uns unsere Inputs ein. Äh, auch das ist ein Thema, was wir äh, mitunter ähm, anwenden. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Also mir geht es darum, wenn wir solche Bewertungen haben, eben Gerade wenn wir viele Kriterien vielleicht haben, dann haben wir diese Durchschnittsnote, ähm, nehmen wir Anbieter an. A hat dann irgendwie Durchschnitts Durchschnittsnote 3,8 und das ist das beste Angebot äh, bewertet von den Qualitätskriterien her. Und Anbieter B hat das schlechteste Angebot und ist mit 3,1 fällt es massiv ab im ähm, ich sage jetzt in der subjektiven Beurteilung, auch objektiv, aber eben in der Note halt nicht so. Und dann gibt es auch Modelle, dass man dann mit Qualitätsbewertungsformeln diese Streuung hinkriegt, dass man zum Beispiel dem besten Anbieter die volle Punktzahl gibt und dann abfallend, je nachdem wie groß die De Differenz dazu ist, dann weniger. Aber leider ist das, ähm, macht es die Beschaffung nicht transparenter und einfacher zu verstehen, aber es ist dann vielleicht zielführender, wenn man solche Formen einführt? Ja, also das, das ist definitiv so. Allerdings ist es immer der, ja, die, die Balance zwischen Komplexität und, und Anwendbar Anwendbarkeit. Ähm, ja, Darum äh, wenden wir das nicht, nicht oft an, ähm, aber die Option besteht natürlich. Und gerade in routinierten Evaluationsteams und vielleicht auch in Ausschreibungen, wo auch die Anbieterseite ja einen gewissen Effort auch bereit ist, äh, ja, zu geben, äh, da ist das natürlich ein eine gut, eine guter Ansatz, äh, der sicherlich auch Sinn machen kann. Danke. Okay. Danke für die Beantwortung. Ähm, dann würde ich, gibt es vielleicht noch eine kleine Frage? Oder sonst würde ich sagen, schließen wir hier ab? Herzlichen Dank für die Beantwortung, für die spannenden Referate. Und, ähm